Zukunft der europäischen Regulierung und Aufsicht, so hat man es uns über dieses Panel jetzt geschrieben. Das ist natürlich ein sehr weites Feld, über das wir sprechen können. Und ganz generell, glaube ich, ist die Bewertung europäischer Vorgaben nicht immer mehr so ganz einfach. Wir haben es eben schon bei den Ausführungen von Herrn Heisens äh, gemerkt und auch bei den Fragen, die da kommen, denn natürlich hat der normale Bürger das Gefühl, alles wird immer nur komplizierter. Die EU mischt sich immer mehr nur eines, entsteht so ein gewisser Widerstand äh, gegen die Dinge und man weiß auch nicht immer so ganz genau, welche Ziele da jetzt verfolgt werden. Aber ich hoffe, wir können ein ganz bisschen aufklären, denn wir haben äh, nein, ich habe hier oben äh, tatkräftige und gute Unterstützung, ich darf anfangen mit Tina Orlob, Vorstandsmitglied der Commerzbank AG und damit äh, sozusagen der einzig echte Praktiker jetzt sozusagen in diesem, in diesem Panel hier, Praktikerin, denn äh, mit Herrn Hoffmann haben wir einen äh, ehemaligen Bundesbanker, der diese Veranstaltung noch von früher her kennt, jetzt äh, Vorstandsmitglied des BVR und damit sozusagen ähm, heute noch gar nicht so richtig zu Wort gekommen, weil wir haben ja fast immer nur über die fünf Prozent der großen Institute gesprochen und nicht über die kleinen, von daher gut, dass Sie hier sind. Lieber Herr Hoffmann, ähm, ich habe einen Wissenschaftler, einen ordentlichen Professor der Goethe-Universität mit Herrn Tobias Tröger ganz außen sitzen, ähm, der das Ganze äh, ein bisschen wissenschaftlich analysieren wird und natürlich schon mehrfach jetzt angesprochen Peter Simon und äh, Michael Markus Färber als äh, noch Mitglieder des alten Europäischen Parlamentes, einen streitkräftigen Bayern, ein CSU-Mitglied, ein streitkräftiges SPD-Mitglied, beide viel erreicht in der vergangenen Legislaturperiode. Von daher freue ich mich, dass das jetzt ähm, eine spannende Diskussion wird. Ähm, Herr Dröger, ich darf vielleicht mit Ihnen mal anfangen. Ähm, einfach mal Herr Zeissens hat es eben schon getan. Er hat gesagt, das ist eine Flut, die über uns hinweggerollt ist, aber die hatte auch viel Gutes. Würden Sie das so teilen? Denn es gibt vom SAFE, also von der Goethe-Universität, von Ihren Kollegen, da waren Sie, glaube ich, nicht dran beteiligt, ein, ein ganz spannendes Paper, was vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde, was etwas kritischer das Ganze sieht. Er sagt, es ist nicht alles gut, was da aus Brüssel bzw. von der Regulierung gekommen ist. Also wie sind diese Maßnahmen nach der Finanzkrise bis heute zu bewerten? Ja, ich glaube, die äh, wissenschaftlichen Positionen, die in solchen Fragen bezogen werden, sind ja immer genau die, die man auf solchen Panels nicht so gerne hat, weil äh, die dann immer sehr differenziert sind und dann sagt man, ja, vielleicht... wenn also, Sie sich kurz fassen, ist das alles im Genau, Abluck. und im Kern, im Kern <lacht> ist es schlicht und ergreifend so, dass, wenn Sie eine Makroanalyse anstellen wollen und sagen, ja, äh, sind wir denn jetzt besser aufgestellt oder nicht, dann werden Sie es sehr, sehr schwer tun, da eine belastbare Aussage zu treffen. Was Sie aber machen können, sind Partialanalysen, dass Sie bei einzelnen Gesichtspunkten eben sagen können, naja, da hat sich was verbessert. Das äh, wäre zum Beispiel äh, eben bei den Eigenkapitalquoten, das können Sie äh, im Prinzip belegen, dass hier durchaus gewisse äh, Verbesserungen sind. Allerdings, wenn Sie es wiederum genauer anschauen, dann sehen Sie, dass das möglicherweise auch trotzdem nicht ganz äh, so gelaufen ist, wie man sich das wirklich vorgestellt hat, weil eben eine Eigenkapitalquote ja aus zwei Elementen besteht und dann eben unter anderem auch äh, bestimmte Veränderungen auf der Aktivseite die Quote schlicht und ergreifend beeinflussen, die aber vielleicht volkswirtschaftlich gar nicht so wünschenswert sind, wie eben zum Beispiel, dass Sie äh, Umschicht in, aus der risikobehafteten Kreditvergabe in äh, Staatsanleihen, die, wie wir jetzt eben gerade ja aus der Nachfrage gehört haben, kein Risikogewicht haben, etc. Äh, zweite Geschichte, die eben äh, ganz wesentlich ist äh, in diesem äh, Kontext, ist, äh, dass wir zum Beispiel in dieser Studie eine große Skepsis gegenüber der Funktionsfähigkeit äh, der Abwechslungsmechanismen zum Beispiel äußern und sagen, hier ist zumindest das Ziel, Marktdisziplin herzustellen über risikoadäquate Bepreisung von entsprechenden Kapitaljahr äh, der Banken noch nicht hundertprozentig verwirklicht, auch wenn wir trotzdem auch wiederum sehen, äh, der Effekt ist da. Also das heißt, es ist natürlich schon so, dass die Preise äh, für bestimmte Positionen nach oben gehen, aber ähm, ob das jetzt äh, etwas ist, was äh, tatsächlich äh, die Risiken, die in den Bankbilanzen vorhanden sind, reflektiert, äh, ist unklar zu sagen. Also der Kern ist, glaube ich, der, dass die für Einzelmaßnahmen positive Effekte sehen können, dass man sich damit aber nicht zurücklehnen sollte, sondern eben äh, durchaus auch noch äh, den Verbesserungsbedarf erkennen muss, der besteht. Und das ist, glaube ich, der Kern der Studie. Gut. Herr Simon, angesprochene Wechselwirkungen von Maßnahmen. Jeder Einzelne für sich hat irgendeinen Zweck, ist irgendwie berechtigt. Ähm, wir reden immer wieder über Überprüfungsprozesse. Bislang spürt man davon noch relativ wenig, weil diese Wechselwirkungen sind noch nicht wirklich aufgehoben. Es gibt Reviews, man prüft gerade, wie wirkt es zusammen. Was kann man besser machen aus Ihrer Sicht? Oder was könnte man noch tun, um hier für mehr Klarheit zu sorgen in der Regulierung? Gut, also zunächst mal... Äh schauen, wie Dinge, die man jetzt auf die Spur gesetzt hat, sich letztendlich in der Praxis auswirken. Und ich glaube, wenn wir hier uns umschauen im Publikum, werden wir ganz wenige finden, die sagen, was wir jetzt zentral brauchen, ist noch viel mehr neue Regulierung. Das Gegenteil wird der Fall sein. Und ich glaube, wenn wir in die, die Tierung gehen, ist das das eine. Und das andere ist, um überhaupt irgendwelche weiteren Schritte zu gehen, die großen Grundlagen zu schaffen, die die Diskussionsprozesse befördern. Und wenn ich wenn ich hier höre im Beitrag des Vorredners, dass wir uns gerade bei zum Beispiel Vollendung der Bankenunion hier dann fokussieren sollten auf Risikominderung in manchen Bereichen, dann denke ich mir, da haben wir riesengroße Baustellen vor uns. Nehmen Sie beispielsweise die Frage einheitliches Insolvenzrechts in Europa oder einer weitgehenden Vereinheitlichung als Grundlage. Da sind wir Lichtjahre davon entfernt. Insofern sollten wir nicht über den äh, scheinbar naheliegenden äh, Schritt weiterer Regulierung, wie Sie ihn jetzt auch ansprechen, ähm, äh, reden, zum jetzigen Zeitpunkt, sondern man sollte erst bei den Dingen, die noch offen sind, sich mal mit den großen Grundlagen beschäftigen und um dann die Frage überhaupt aufzuwerfen, ob wir denn da so weit kommen können, dass eine irgendeine Art Weiterentwicklung sinnvoll und wünschenswert ist. Aber ist das nicht ein ähnlich schwieriges... Völlig bei Ihnen, der Blaus zurecht. Ist das nicht ein ähnliches schwieriges Thema wie das Thema äh, Risikounterlegung von Staatsanleihen? Also ist das Brett, was man bohren muss, nicht unfassbar dick? Es ist unfassbar dick. Ich meine, Grund äh, ist nicht anzufangen. Es kommt darauf an, mit welchem Ziel. Wenn Sie Dinge ergebnisoffen diskutieren, dann ist alles in da Ordnung. Wenn Sie zu einem guten, nein, wenn Sie Dinge ergebnisoffen diskutieren, dann können Sie vielleicht zum Beispiel am Ende des Tages zum Ergebnis kommen, dass es keinen Sinn ergibt, eine neue gesetzliche Regelung zu machen. Aber bei aller Wertschätzung für den Kollegen, und wir arbeiten schon einige Jahre zusammen, wenn das Ziel feststeht, wir brauchen eine gemeinsame europäische Einlagensicherung, und dann schauen wir uns, wie wir da irgendwie hinkommen, dann ist es das Gegenteil eines Ansatzes, wie ich ihn für richtig ich erachte. Für mich, ja. Der Ansatz für mich ist, wir schauen erst mal, ob wir bei irgendwelchen anderen gearteten Dingen überhaupt vorankommen und dann schauen wir, welche Auswirkungen das auf bestehende Systeme hat. Und wenn wir uns jetzt unser Land anschauen, was so viel Einlagen in, äh, hat, wie die ersten 15 Länder Europas addiert und davon zwei Dritteln in Systemen der Institutssicherung dann müssen wir bei allen Überlegungen, die wir anstellen, zunächst mal die Frage aufwerfen, ist alles, was man gesetzgeberisch hier zum Beispiel auf den Weg bringen könnte, geeignet, hier auch nur einen Hauch an Stabilität weniger als das, was wir heute haben, zu bringen? Und dann ist jeder weitere Schritt abzulehnen, wenn das der da Fall ist. Allein, weil von der Dimensionen, über die wir hier reden, jegliche Schaffung irgendwelcher anderen Stabilitäten in anderen Ländern von den Risiken, die eine Schwächung in kleinstem Umfang bei uns bedeutet, in keiner Relation steht. Also insofern erst schauen, was können wir tun, wie weit kommen wir, dann die Frage stellen, gibt es Sinn und Sinn ergibt es nur, wenn am Ende des Tages Gesamteuropa und die Gesamteurozone stabiler sind, ansonsten nicht. Ganz kurz, Herrn Ferber, direkt dazu. Warum ist es so schwierig, so Impact Assessments in größerem Stil durchzuführen? Sind es wieder die Widerst ja Wenn ich das höre, sagt, guckt vorher, liebe Leute, was für Auswirkungen es hat, und überlegt euch dann, was wir für Rechte brauchen oder was für, für Regelungen brauchen. Warum ist es so schwierig, so etwas durchzuführen? Hey, Sollen, jetzt, ich Sollen wir gleich kein, mal ins Innenleben von Brüssel gehen? Ja, genau. Es ist ja nicht so, dass er sei es, wenn morgen sich mit ein paar Kollegen trifft und überlegt, wie können wir heute die Banken wieder ärgern und die nationalen Aufsichten <lacht> und wen auch immer. Sondern es prallen ja viele Interessen aufeinander. Genau. Es kommen Mitgliedstaaten, die sagen, ich habe da ein Problem, ich weiß, ich muss das lösen. könnte das nicht gleich Europa einheitlich lösen? Wir kommen eher aus dem Land, wo sagen, wir haben schon längst gelöst, lass es doch einfach so, wie es ist. Und da dazwischen müssen sie eine Lösung finden. Finden. Wir haben natürlich auch äh, unterschiedliche Interessen, die von der Wirtschaft an uns okay. herangetragen werden. Äh, sage ich ohne Kritik. Es ist so. Und äh, wir haben dann die ehrenvolle Aufgabe, es allen gleich, äh, wie hat Otto von Habsburg mir mal gesagt, eine gute Regel in Europa behandelt alle gleich schlecht oder ungleich gut. Aber Sie haben sich den Job ja ausgesucht. Und, und äh, das macht die Sache natürlich ein bisschen schwierig, weil äh, das nicht immer so hundertprozentig passt. Natürlich, wenn Sie nur das am Thema Einlagensicherung durchdeklinieren. werden eine ganze Latte von Mitgliedstaaten, die hatten ein großes Interesse, ihre Bankbilanzen dadurch aufzuhübschen, dass Klar. sie über eine vergemeinschaftete Einlagensicherung deutlich schöner sind, als sie sind. Und es hätte natürlich dazu geführt, dass andere Systeme – da können jetzt leider wir dazu – etwas hässlicher geworden wären, Nein. als wir eigentlich Absolut. sind. So, und, und dann gibt es da einen Zielkonflikt und ich denke, ähm, da einen gerechten Ausgleich zu finden, ist nicht immer ganz einfach und äh, gerade das Thema Einlagensicherung zeigt ja auch, dass es nicht gelingen kann, wenn – bei aller Liebe zu Kommissionsvorschlägen – der falsche Vorschlag auf dem Tisch liegt. Und, äh, <lacht> ja, ja. Entschuldigung, wenn der Vorschlag der Vollvergemeinschaftung auf dem Tisch liegt, da helfen mir die ganzen Zeitpläne nichts, dann ist es der falsche Vorschlag gewesen, weil er genau das nicht adressiert. Und da darf man sich nicht wundern, wenn am Ende Rat und Parlament das Ding einfach nicht anrühren. Und dann nutzen wir auch politische Willenserklärung der Staats- und Regierungschefs nichts, weil die haben nur gesagt, die Fachminister sollen halt weiterarbeiten. Die haben nie gesagt, das wird jetzt so und so gemacht. Äh, bloß um das mal zu interpretieren. Und deswegen muss die Kommission sich am Ende Schon den Vorwurf gefallen lassen, wenn sie was Falsches auf den Tisch legt, dann darf sie sich auch nicht drüber beschweren, wenn die beiden Arme der Gesetzgebung, Mitgliedstaaten und Europäisches Parlament das Ding nicht mal mit der Kneifzange anrühren. <lacht> Herr Hoffmann, Sie hatten direkt dazu zu Herrn Simon, glaube ich, was sagen ja. wollen. Äh. Weil dieses Thema äh, der Vergemeinschaftung ist natürlich für uns äh, ein, ein Reizthema und ich stimme Herrn Simon und allen, äh, die jetzt hier gesprochen haben, natürlich voll zu. Äh, wir haben in der Eurozone eine extreme Spreizung von Bankgrößen unter anderem. Eine der, einige der kleinsten Banken in unserem Sektor haben vielleicht eine Bilanzsumme von 30 Millionen. Andere wie BNP Paribas haben zwei Billionen. Zwei Billionen. Das ist ein Faktor von mehreren Millionen, die dazwischen liegen. Äh, ohne, äh, dass diese kleinen Banken natürlich einen Auslandsbezug haben. Die kleinen Banken sind äh, in diesem Land in institutsichernden Systemen organisiert. Ja, Und äh, um ja. das zu unterstützen, was Herr Färber sagte, im Zuge der Finanzkrise sind natürlich mehr und mehr große Banken geschaffen worden. Viel mehr Banken als vorher, die man traditionellerweise als too big to fail ansehen müsste. Und ich glaube, dass die Versuchung und vielleicht auch eine gewisse Sehnsucht nach europäischen Lösungen deshalb auch größer ist, weil man sagt, wenn ich jetzt eine Bank habe, die größer ist als das eigene Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt. Und das jüngste Beispiel ist vielleicht Finnland, wo Nordea seinen Sitz von Schweden nach Finnland verlegt hat. Äh, Nordea hat eine Bilanzsumme ungefähr von 550 Milliarden, also ein bisschen größer als die DZ Bank im Konzern, aber im Verhältnis zum BIP ungefähr 200. 35, 237 Prozent. Ja, das, solche Bankgrößen, glaube ich, machen den Regierungen Angst. Und deshalb ist, glaube ich, schon das zugrunde liegende Interesse, so also wie Herr Ferber das gerade gesagt hat, dass je größer die Banken im Verhältnis zur Realwirtschaft, auch die einzelnen Banken, desto weniger ist man auch, vielleicht unausgesprochen der Meinung, dass man gegebenenfalls Probleme alleine noch lösen kann. Und desto mehr neigt man dann natürlich zu solchen Vergemeinschaftungsüberlegungen. Und mich beunruhigt ein bisschen der Schwenk in der Diskussion. Wir haben also eine Diskussion weg von den Voraussetzungen. Früher hieß es: Ja, wir müssen Risikoreduzierungsmaßnahmen haben, NPL runter, äh, Insolvenzrecht harmonisieren. Das Vollstreckungsrecht muss besser werden. In Griechenland werden überhaupt keine Hypotheken verkauft oder keine Grundstücke verkauft, weil es nicht durchsetzbar ist. Äh, wir brauchen äh, was was noch die Staatsanleihen, ja, was auch schon angesprochen wurde von Herrn Schulz hier, ein Punkt, den ich natürlich vollkommen teile. Die Kommission lässt diesen Punkt ganz aus und sagt, die Staatsanleihen gehören nicht zum Risikoreduzierungspaket. Die Diskussion wendet sich aber jetzt um in eine Zielbilddiskussion. Wie sieht denn ein perfekt integrierter europäischer Bankenmarkt aus? Und Herr Zeissens hat ja gerade gesagt, ein solcher Markt hätte dann eine große Schockabsorptionsfähigkeit ja, natürlich, wenn ich alles zusammenlege, ja, wenn wir hier in diesem Raum alle unsere, unser Taschengeld zusammenlegen, haben wir eine größere Schockabsorptionsfähigkeit. Aber ich glaube, wir vergessen dabei äh, den Startpunkt. Und der Startpunkt war nun mal, dass wir erstmal auch schauen müssen, passen diese einzelnen Risiken zusammen. Mhm. Frau Orlob, wenn ich das ein Stück weiterspinnen darf, haben diese ganzen multiplen Anforderungen, diese Wechselwirkung in Regulatorik, alles, was als Flut, Herr Zeisens, über die Banken eingeprasselt ist, hat das nicht auch direkte Auswirkungen auf Ihre strategischen Entscheidungen? Also Sie müssen sich ja natürlich auch nach den strategischen Anforderungen richten. Sie wollen nicht mehr anecken. Das heißt, Herr Hoffner hat eben gesagt, die Regulierung hat ihre Wirkung verfehlt. Banken werden immer größer. Also wie sehr beeinflusst das Strategie von Banken an den Stellen? Ja gut, erstmal ist natürlich festzuhalten, dass wenn man einfach mal fünf Jahre zurückgeht und heute und sich anschaut, was die Kosten für Regulierung sind, dann haben wir natürlich einen brutalen Anstieg ähm, zu ähm, beobachten. Und das gilt sowohl für die laufenden Kosten als auch für die Investitionen in, ähm, in IT ähm, und und ähm, Sicherungssysteme, ähm, Geldwäsche-Monitoring und so weiter. Und davon sind viele, viele Sachen absolut richtig und ich glaube völlig unbestritten. Ähm, was wir uns natürlich aber wünschen ist, ähm, Sage ich mal, als als die Banken, als äh, diejenigen, die da mittendrin sind, ist das erstens ähm, ja. Sachen zu Ende gebracht werden, geschaut wird, was ist wirklich notwendig, was ist nicht notwendig. Dann, wenn man hinten dran feststellt, was die Implikationen der Regulierung sind. Lieblingsbeispiel im Moment ist, glaube ich, Mifid 2, dass man dann auch mal die Chance und Gelegenheit nutzt, bestimmte Sachen vielleicht auch noch mal wieder anzupassen, wenn man feststellt, das war jetzt vielleicht nicht so passend, was da man sich ausgedacht hat. Und ähm, das ist vor allen Dingen, und das ist für uns natürlich auch wichtig, dass es einfach europäisch einheitlich durchgesetzt wird, also dass es eben auch keine Unterschiede gibt. Also es gibt ja immer... Thema der EU-Regulierung, aber dann auch eben noch die nationale Umsetzung. Und auch da sagen wir, gibt es große Unterschiede und da wäre uns natürlich sehr daran gelegen, dass wir das ähm, einfach eine Vereinheitlichung haben und dass wir auch eine Konsolidierung haben, sagen, dass wirklich mal die Wechselwirkung festgestellt wird. Was passiert eigentlich und passt das eigentlich zusammen und sind die Auswirkungen eigentlich wirklich gleich auf die verschiedenen Institute und was macht das eigentlich mit den Kostenpositionen in ja. den Instituten? Ich glaube, es ist total Nein. unbestritten, dass wir alle wollen, dass es sicherer wird und viele, viele Investitionen sind auch absolut richtig gewesen. Das kann man auch in den Debatten der letzten Wochen, Monate ja, für Compliance zuständig, wenn man sich das Thema Geldwäsche anschaut, dann war es absolut richtig, in diese Systeme rein zu investieren und das müssen wir auch weiterhin tun. Aber es muss natürlich einheitlich sein und es muss für alle ähnlich gelten. Ja. Stichwort Mifid, darf ich ganz kurz einspringen, Frau Orlo. ähm als Beispiel für vielleicht nicht ganz so gut gemachte Regulierung, die überdacht werden sollte. Ähm, wenn ich jetzt aber mir mit Kollegen von Ihnen spreche, mit Ihnen wahrscheinlich auch, dann heißt es, ja, für die Banken ist es schwieriger geworden, die Mitarbeiter sind für unsicher, die Kunden sind sauer, weil sie tausend Sachen erfüllen müssen, aber die Kunden gehen jetzt viel öfter zum Berater als vorher. Naja, also, also wie das passt weiß ich das jetzt zusammen? nicht. Also dann müssen Sie sich mal das anschauen. Das glaube ich, kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Also das, ähm, das haben mir Kollegen von Ihnen erzählt. Also das so, habe ich jetzt nicht wir brauchen, keine, wir brauchen keine Regulierung, damit die damit die Kunden ähm, <lacht> zu uns kommen. Ähm, wir können die auch proaktiv anrufen. Damit haben wir auch kein Thema. Ähm, was jetzt, sage ich mal, auch gerade auf Deutschland bezogen so ist. Ähm, wir haben jetzt, ähm, sage ich mal, ein Land, wo ohnehin Wertpapier immer noch skeptisch betrachtet wird. Und ähm, eine Regulierung, die dazu führt, dass eigentlich die Angst eher schürt wird, als dass sie ähm, quasi besänftigt wird und wo es einfach so wahnsinnig kompliziert ist. Das hilft halt nicht. Ja. Und hm. ähm, von daher ähm, würden wir uns da sicherlich die ein oder andere Vereinfachung wünschen. Und ähm, ich glaube, die Kunden ist, ehrlicherweise ist ja auch… Ist angekündigt. Ja. Oder? Es gab ja, Herr Hoffmann, Sie waren bei dem runden Tisch dabei, glaube ich, der letzte Woche stattgefunden hat bei der BaFin. Runde Tisch zu Mifid. Ja, ja, klar. Das, das gibt es irgendwelche positiven Botschaften? Hier ziehen wir natürlich an einem Strang. Wir sind definitiv der Meinung, dass Mifid, Mifir, Prips vor allem auch in der Umsetzung dann zu Ergebnissen führt, die auch der Gesetzgeber wahrscheinlich nicht gewollt hat. Dass letztlich die Kunden sich von bestimmten grinst. Regulierungen, vor allem wie sie dann eben auch existieren, belästigt fühlt, dass der Kunde bestimmte Dinge ablehnt. Es gibt ja diese Studie, Sie sind auch in diesem Safe Institut, glaube ich, ja. Beziehungsweise das war diese andere Studie war das ja. Wir hatten mehrere Studien jetzt. Safe Institut war über die, eine die eine war von Regulierung Paul insgesamt. MIFID, vorher Miefen. war es das eine Mifid-Studie und das BMF erhebt jetzt auch noch mal im Rahmen einer Konsultation hat erhoben bis zum 15. Also ähm, wir sind schon der Meinung, dass man äh, diese Themen rund um die Anlageberatung noch einmal überprüfen sollte. Meine Frage wäre natürlich auch an den Gesetzgeber, den wir jetzt hier so partiell mit am Tisch haben. Gibt es eine Bereitschaft dazu des europäischen Gesetzgebers oder sind das alles Hirngespinste, die wir uns so machen und sagen, wir sind zwar total unzufrieden, aber in Brüssel und in anderen europäischen Ländern findet man das alles super. Wer der beiden, Herr Ferber greift sich das Mikro. Ja, weil ich ja der Böse bin, der den Mifid verhandelt hat, mal. Ja, jetzt kennen Sie das Gesicht, der war's. Die Wahrheit ist aber auch, dass zu dem damaligen Zeitpunkt die Stimmungslage so war, dass es, ich noch zufrieden bin, dass es nur so rausging. Ich hatte damals den Barnier vorgeschlagen, jetzt furchtbar, eine horizontale Verbraucherschutzregelung zu machen. Was wir jetzt haben, ist die Mifid, die Mifia, die Prips, die USITS, die usits versicherung und die IDD. Und alle verlangen was anderes, zum Teil widersprechen sie sich. Und da müssen wir dringend dran. Und das heißt für mich äh, natürlich in der nächsten Legislaturperiode eine Konsolidierung. Und da, weil die Prips müssen wir sowieso überarbeiten, die ist ja grottig. Äh, <lacht> ja, nein, Entschuldigung, die ist grottig. <lacht> Ist es ist schön, das mal zu hören. Und äh, Ja, die habe ich nicht verhandelt, kann ich jetzt zu meiner, <lacht> <lacht> zu meiner Ehrenrettung sagen. Aber ernsthaft, äh, weil sie dem Kunden keine Information gibt, sondern eine Nullinformation. Das ist wie, wenn ein Nussallergiker auf seinen Cornflakes liest, kann auch Nuss enthalten. Ja, da, damit können Sie nichts anfangen. Also das Produkt kann auch total ausfallen, ist eine Nullinformation, äh, was auf dem Key Information Dokument ja bei jedem Produkt mittlerweile draufsteht, damit man abgesichert ist, nur mal mal so ein banales Beispiel zu benennen. Also ich rate dringend dazu, und das werden ja Themen sein, die nach der Europawahl mit einer neuen Kommission zu verhandeln sind, dass wir hier eine Konsolidierung im Verbraucherschutz erreichen, ja. die äh, den Kunden informiert hält, aber nicht uninformiert, indem ich ihn erschlage, die aber es auch möglich macht, dass in einer dauerhaften Nullzins- oder Niedrigzins-Ära, in der wir uns ja wohl bewegen, auch für den Kleinanleger der Zugang zum Kapitalmarkt etwas attraktiver wird, mhm. damit er auf seiner Spartes noch gewisse Renditen erzielt, die er äh, mit festverzinslichen Papieren einfach nicht erreichen kann. Also da sollte man schon ein gemeinsames Interesse haben, dass man auch den deutschen Sparer ein bisschen stärker auf den Kapitalmarkt bringen und da darf Regulierung einfach nicht dagegen stehen. Also, Falls der Wähler mich wieder ins Parlament schickt, würde ich gerne mit einem zukünftigen Kommissar, Kommissarin, in dem Bereich auch verhandeln, zu einer Konsolidierung im Verbraucherschutz zu kommen, damit es überhaupt administrabel ist. Nehmen wir so mal auf. Da darf man auch applaudieren? Ich habe noch drei, vier große Stichworte auf meinem Zettel und gucke auf die Uhr. Herr Dröger, kann, nein, mit Sicherheit liegt es ja auch daran, dass wir sehr viele Institutionen haben, die inzwischen äh, regulatorische Vorschriften machen. Ähm, äh, wie bewerten Sie das? Wie bewerten Sie jetzt die Stärkung einer EBA beispielsweise auch in Sachen Geldwäsche, wie wir es gerade angesprochen haben? Ähm, denn von meinem Gefühl her, und man hört das auch von anderen, übernimmt hier ja eine EBA immer mehr eigentlich Aufgaben der klassischen Standardsetzer wie eines SSM, wie den nationalen Ausschuss, die nur noch Erfüllungsgehilfen in Anführungszeichen, ganz grob gesagt, Herr Löber, seien Sie mir nicht böse, sind. Ähm, ist das nicht eine Gefahr? Ist das nicht ein Risiko? Also eine Sache ist ganz wichtig, Wir äh, Frau Orlaub hatte das auch schon angesprochen, wir haben auf der einen Seite die Regelsetzer, die tatsächlich regulieren und dann haben wir natürlich vor allem auch ähm die ähm, Aufsichtsbehörden, die anwenden. die anwenden. Und ich glaube, die, äh, die Proliferation der Institutionen, die wir sehen, ist tendenziell eher auf der Ebene der Aufsicht mit all den Problemen, die das birgt, weil sie auf die Art und Weise nämlich nicht nur bei der Rechtssetzung sondern vor allem auch bei der Rechtsanwendung permanent Schnittstellen haben zwischen der nationalen und der supranationalen Ebene, wo sie Informationen austauschen müssen, wo die Behörden miteinander zusammenarbeiten müssen und was nicht notwendigerweise dazu führt, dass das System friktionslos administriert wird. Wenn Sie konkret die EBA, äh, neue Aufgaben für die EBA im Bereich der Geldwäsche ansprechen, dann ist relativ klar, dass wir hier wieder etwas sehen. Ähm, da muss jetzt eine Lösung her für ein offensichtliches ja. Problem und überraschenderweise nimmt man sich jetzt eine Institution, die in diesem Bereich EBA hat im Bereich Geldwäsche überhaupt keine Erfahrung, äh, eine neue Aufgabe bekommt. Damit zeigt man eine gewisse Problemlösungsfähigkeit, vorgetäuscht, aber ob das eine sinnvolle Lösung ist, kann man sehr stark bestreiten. Und äh, das sieht man, äh, das ist im Übrigen auch beim SSM ja in gewisser Weise so gewesen, dass sie die EZB, die eine geldpolitische Reputation hat, jetzt auf einmal mit einer Aufgabe, in der sie keinerlei Track Record hat, betraut. Ob das sinnvoll ist, weil sie zumindest mal immer auf diese Art und Weise Übergangsphasen haben, die dazu führen, dass sie möglicherweise eben auch Bremsspuren in der Effektivität des Systems haben. Und insofern sehe ich das ganz klar kritisch, insbesondere auch deshalb, weil ich nicht daran glaube, dass im Krisenfall die äh, Kooperation zwischen den nationalen und supranationalen Ebenen wirklich funktioniert, weil hier dann eben doch nationale, fiskalische und sonstige Interessen im Vordergrund stehen, die äh, das Ganze zumindest mal problematisch erscheinen lassen. Gut, Herr Hoffmann, direkt dazu. Ähm, die Reform der European Supervisor Authorities habe ich gelesen, bleibt deutlich hinter den Forderungen der Kommission zurück. Wie bewerten Sie das? Also wir bräuchten im Moment keine Reform, um das ganz deutlich zu sagen. Das ist kein prioritäres Projekt für uns Dieses, dieser ESA, ESAs Review. Es ist für die Europäische Union so habe ich das verstanden ein wie soll ich es sagen? symbolisch äh, wichtig, äh, Fortschritte zu erzielen. Aber wir waren mit der bisherigen Arbeitsweise eigentlich mehr oder weniger zufrieden. Wir haben im Bereich vor allem von ESMA, muss ich sagen, äh, und da hat äh, Herr Färber eine sehr, sehr positive Rolle gespielt, äh, Übertreibungen im Zaum zu halten. Mit ESMA hatten wir immer wieder Konflikte, äh, was so, ähm, sagen wir mal, äh, neue Guidelines äh, anging, hier, hier gab es ja die Möglichkeit einer Art Selbstmandatierung von ESMA, also wenn im Regelungstext eine Lücke schien, dann hat ESMA die häufig belegt, das wird sich in Zukunft ändern, solche Dinge, wenn also im, im Level 1 Text keine Regulierung vorgesehen ist, äh, dann muss das künftig notifiziert werden, das ist eindeutig positiv. Äh, ansonsten die anderen Themen, Finanzierung, ja, äh, da war ja von der Kommission angedacht, ja. dass äh dass die direkte Finanzierung durch die Industrie erfolgte, halte ich eindeutig für negativ. Wir sehen, wozu das führt. Es sind explosionsartige Zuwächse in den Budgets. Diese Governance-Diskussion, ein Executive Board versus eines Management Board, wie viele Vertreter von nationalen Aufsichtsbehörden, das ist etwas, was die Banken nicht so primär interessiert, außer die Machtbalance verschiebt sich grundsätzlich zwischen nationaler Aufsicht und dann diesen ESAs. Aber ich sage mal, insgesamt würde ich sagen, das Thema wird ja jetzt noch entverhandelt. Ob das diese Woche noch klappt oder nicht klappt, scheint offen. Da müssen Sie die Herren vom Europäischen Parlament fragen. Ich kann das nicht einschätzen. Herr Simon? Also wir hoffen. <lacht> Kollegen Färber, wir hoffen bis zum Schluss. Allerdings, ich versuche, dass jeder äh, eine Zeit kriegt. Äh, <lacht> Allerdings äh, Färber, müssen, wir uns alle, müssen wir uns alle vor Augen führen, dass sich hier die Zeit äh, des jetzt äh, aktuell noch tagen im Parlaments dramatisch schnell dem Ende äh, zuneigt. Genau. Wir haben noch bis in den April Sitzungen. Wir haben im April noch eine Plenumswoche, in die man hinein kann und wir haben eine überschaubare Anzahl von, Markus, korrigier mich, zwei oder wie viel Ausschusswochen sind das noch? Sind es vielleicht noch zwei. drei, zwei Ausschusswochen und das war es dann schon. Genau. Also entweder es geht jetzt ganz schnell oder es geht gar nicht ja, mehr in dieser Legislatur. Genau. Bitte. Bitte gestatten, kurze Ergänzung. Also es gab Natürlich. schon ein paar Notwendigkeiten bei der ESA Review, weil wir uns schon mit ein paar Fragen ernsthaft auseinandersetzen müssen. Wenn Google eine E-Bank-Lizenz in Litauen beantragt, mit dem Hinweis, da klickt man das am schnellsten, dann muss man schon drüber reden, ob wir solche Drittstaatenzulassungen nicht vereinheitlichen. Ich wüsste Ihnen noch, übrigens eine, wo Sie es noch schneller kriegen, <lacht> Auf, ja. auf, eine, auf, eine ein hier. auf einer südlichen Mittelmeerinsel. Aber das kann es nicht sein. <lacht> und, und, und, und deswegen, ja, besteht aus zwei Inseln, beide das bewohnt. <lacht> <lacht> <lacht> aber ich sage nicht, wie das Land heißt. Und, ja, wir schmunzeln alle, aber das kann es nicht sein, weil am also Ende sind die dann Zugelassene für den europäischen Markt nach heutigem Recht. Nur um mal so ein Problem auch zu beschreiben. Also es gibt schon Handlungsbedarf. Und bitte nehmen Sie mit, nicht alle Mitgliedstaaten sind so gut ausgestattet wie die Bundesrepublik Deutschland mit Deutscher Bundesbank ja. und BaFin, Stimmt. was Aufsichtsfragen betrifft. Ja, die Deutschen leiden immer drunter, aber wir ja. haben auch einen Vorteil draus, weil wir ein bisschen mehr Stabilität haben. Deswegen und bis hin zur Finanzierung, es gibt ein paar Dinge zum lösen, aber ich gebe Ihnen recht, das Thema Geldwäsche. All die Fälle, die wir jetzt in der Vergangenheit hatten, hat auch die nationale Aufsicht nicht erkannt und die wird auch die EBA nicht erkennen. Ja. Aber die Frage war, bauen wir uns jetzt nochmal eine neue Institution, streiten wir nochmal mit den Mitgliedstaaten, wo wir die ansiedeln, um die saubere Lösung hinzukriegen oder vielleicht gelingt es doch, dass hier ein Erkenntnisgewinn am Ende entsteht. Es ist mit sehr heißer Nasel gestrickt. Ich gebe Ihnen da völlig recht, Herr Dröger. Streit im Parlament muss ich zulassen. Ja, aber Nein, also ich glaube wichtig ist, okay. wenn ich jetzt auch das Thema Geldwäsche nehme, ich bin da gar nicht so skeptisch mit der EBA, solange sie Standardsetzer ist und aufpasst, dass die nationalen Behörden das dann auch tatsächlich umsetzen. Das ist ja eines der Themen. Es ist ja weniger so, dass wir nicht nationale Behörden haben, aber es gibt eben die einen, die es deutlich stärker und strikter umsetzen als die anderen. Und das ist etwas vielleicht, was auch eine Aufgabe der EBA sein kann. Ja, also von daher bin ich da gar nicht so skeptisch drauf. Vereinheitlichung europaweit wäre hilfreich. Ähm, dafür würden wir natürlich ich auch. Stichwort Umsetzung Basel 4, Basel 3, Entschuldigung, das kriege ich wieder haue gleich. Umsetzung Basel 3. Wird ja auch befürchtet, dass die Deutschen es wieder sehr, sehr genau nehmen werden. Ähm, fürchten Sie, dass hier wieder das Level-Playing-Field eben nicht so ganz mehr vorhanden sein wird danach, weil andere es eben etwas laxer umsetzen? Wie kann das... Also unsere Erwartung ist natürlich, dass das Level Playing Field da ist. Die Erfahrung ist eine andere. Es gibt ja auch dazu jetzt einfach die Analysen, was die Effekte sind. Wir machen da relativ klar unsere Meinung und für uns ist das natürlich schon auch sehr, sehr wesentlich. Von daher ist das jetzt erstmal nur das Werben dafür, dass man wirklich aufpasst, dass es einheitlich umgesetzt wird. Mehr kann man dazu eigentlich im Moment nicht sagen. Herr Simon, direkt dazu. Ja, wobei so die einheitliche verstanden. Umsetzung auch wiederum erfordert, dass wir Gedanken, die wir jetzt bei der jetzigen cad regelungen äh, regelung gefunden haben, auch fortführen bei Basel III-Finalisierung oder böses Wort Basel IV-Abschluss. Äh, ähm. <lacht> Ein Insider. Und was meine ich damit? Wir haben es geschafft, vorhin wurde es angesprochen, Proportionalität reinzubringen bei der jetzigen Regelung. Und die haben wir übrigens nur geschafft, weil wir da parteiübergreifend vorangegangen sind, auch als Deutsche alle an einem Strang gezogen haben. Und gerade Markus Ferber hat viele Amendments in dieser Richtung geschrieben, Änderungsanträge, die sehr hilfreich waren, das im Parlament breit mit breiten Mehrheiten durchzubekommen. Wir haben das beim Marktrisiko hinbekommen, spezielle Regeln der Proportionalität noch zu schaffen. Wenn ich mir jetzt anschaue, was noch offen ist, dann äh, muss man schauen, dass man das hier fortsetzt, zum Beispiel im Bereich des Kreditrisikos. Also dass wir hier Vereinfachungen schaffen äh, für kleinere, regionale, risikoarme äh, Banken und dass wir langfristig bei allen Regulierungen und als nächstes auf der Tagesordnung genau dieser Punkt äh, dazu kommen, dass wir ein Verständnis entwickeln, dass Single Rulebook nicht heißt und Level Playing Field nicht heißt, dass alle Regeln einheitlich auf alle anzuwenden sind, sondern alle eines Typs, um einheitliche Auswirkungen auf alle letztendlich zu erzielen. Wenn wir diesen Grundsatz äh, schaffen zu etablieren, zum Beispiel bei der Finalisierung von Basel äh, 3 äh, in der Fortführung des jetzt geschaffenen, ich glaube, dann sind Großen Schritt weiter. Ich darf bei Proportionalität bleiben, ich muss ein bisschen auf die Uhr, gucken, deswegen muss ich furchtbar springen jetzt. Bankpaket, wir haben es gerade gehört von Herrn Zeisens, auch von Herrn Löpper, ist es klar definiert, was eine kleine und nicht systemrelevante Bank ist. Wie schaffen wir jetzt Klippeneffekte zu verhindern, dass eben jetzt genau eine Bank 5,1 Milliarden Bilanzsumme hat? Die werden sie überhaupt nicht verhindern können die werden Sie wirklich überhaupt nicht verhindern können. Sie werden immer an dieser Stelle eine Bruchstelle haben. Die Frage ist nur, wo diese Bruchstelle liegt. Man hat sich jetzt, ich mache mir eine ganz andere Sorge, auf 5 Milliarden festgelegt. Ich hatte ursprünglich vorgesehen, hatte das aber im Parlament auch so nicht durchbekommen, dass wir zu einer atmenden Lösung kommen. Ein Anteil des, ähm, äh, Grundsockel 1,5 Milliarden, wie von der Kommission vorgeschlagen, plus dann einen relativen Anteil am Bruttoinlandsprodukt, dass die Schwelle, was klein ist in Malta, mit, mit dem, 10 Milliarden mit Haus, GDP ja, okay. anders betrachtet wird, als Deutschland mit 3.300, weiß Gott, irgendwas, Milliarden GDP. Und für uns hätte das alles den Vorteil, alle den Vorteil gehabt, dass wir mit Zunahme des GDPs weiterhin eine höhere, einen Anwachsen Anwachsende dieser eine, Schwelle eine hätten und kriegen, nicht ja. uns in fünf oder in drei Jahren vielleicht sogar schon wieder mit dieser Frage auseinandersetzen müssen, was ist eigentlich klein. Aber Cliff-Effekte als solche, die werden Sie immer haben. Das ist gescheitert. Herr Hoffmann, Sie hatten neulich auf der Pressekonferenz gesagt, in Japan gibt es fünf oder sechs verschiedene Kategorien. Also ich glaube, wir haben hier zwei Themen. Das eine Thema, ich finde, da hat Herr Simon tatsächlich den besseren Vorschlag gehabt, einer atmenden Größe, und zwar atmend mit dem BIP zum Beispiel. Also eine Bezugsgröße, die die Größe der Gesamtwirtschaft wiedergibt. Denn es ist klar, dass in Litauen eine Bank, eine die gleich große Bank wie in Deutschland, möglicherweise systemrelevant ist und bei uns gar nichts. Also es ist unerheblich. Aber das andere Thema sind diese Klippeneffekte die Sie ja angesprochen haben, Otto, das heißt, was passiert, wenn, ein, wenn eine Bank geringfügig diese Grenze überschreitet. Ich glaube, einerseits hat der Gesetzgeber ja schon ähm, da selbst eine Sicherung eingebaut. Ich glaub, soweit ich weiß, muss man es vier Jahre lang überschreiten. Das ist also nicht bei kurzfristigen Aha. Überschreiten dann schon rein und raus oder wie auch immer. Äh, oder dass diese volle Härte des Gesetzes droht. Also man kann das abschätzen. Jede Bank kann das auch abschätzen. Aber in der Tat wäre ein gleitender Übergang besser gewesen. Und die Frage ist schon, äh, ob man sich Modelle, wie sie in Japan, in der Schweiz vorherrschen, wo man mehr Klassen hat. Ich sage gar nicht, wie viele, aber diese Klippeneffekte bleiben ein Thema der künftigen Regulierung. Vielleicht gibt es ja irgendwann auch einen Spielraum dafür, auch dieses Thema nochmal zu adressieren. Aber zunächst einmal möchte ich sagen, wir bedanken uns außerordentlich bei der Deutschen Bundesbank, bei der BaFin, bei den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, Herrn Simon, ganz speziell Herrn Färber, die geholfen haben, diese Regelung durchzubringen. Und wenn Sie den Vortrag von Herrn Löper aufmerksam gehört haben, hat er an manchen Stellen gezuckt und gesagt, eigentlich ist das schon viel zu viel. Aus unserer Sicht ist es natürlich nicht viel zu viel, aber die Aufsichtsbehörden haben teilweise dann schon ein bisschen kalte Füße bekommen. Das war noch nicht ganz das Schlusswort, auf weil es furchtbar lieb klang. Ähm, zwei schnelle Fragen habe ich noch. Ähm, Frau Orlaub, Thema Nachhaltigkeit, Sustainability haben wir gerade gehört. Ähm, es gibt noch keine eindeutige Taxonomie, aber es wird auch aufsichtsrechtlich immer weiter vorangetrieben. Ist das für Banken überhaupt richtig zu erfüllen, sage ich jetzt mal. Sie können ja nicht von heute auf morgen sagen, wir finanzieren keine Autohersteller mehr, wir finanzieren keine äh, Energiekonzerne mehr, weil Braunkohle ist schlecht, Diesel ist schlecht und so weiter. Also wie steuern Sie das quasi wirklich im täglichen Geschäft mit Blick auf das Kreditrisiko? Ist gar nicht, dass die Banken selber ähm, nachhaltig sind, weil ihr alle äh, tolle Fassaden habt und äh, Energie spart. Aber wie steuern Sie das wirklich im, im, im Geschäft? Na gut, das machen wir in der strategischen Debatte, die wir auch natürlich immer abhängig davon machen, wie jetzt, sage ich mal, auch die ähm, gesellschaftliche ähm, Diskussion zu den Themen ist. Und ähm, wir gucken uns das schon an. Wir haben natürlich auch zu den diversen Themen Richtlinien. Es gibt auch bestimmte Sachen, die wir auch heute schon nicht machen. Waffen ähm, und so weiter. Und das Alles entwickelt klar. sich, ähm, und das entwickelt sich eben weiter. Unser Wunsch dabei ist natürlich, dass wir das ist ein wichtiges Thema, ähm, Sustainability. Also von daher wünschen wir uns da ähm, eben auch ähm, natürlich auch ähm, Aussagen, ähm, was da zu tun ist. Ähm, aber auch da natürlich die Bitte, nicht in eine totale Überregulierung wieder reinzugehen ähm, und es wieder wahnsinnig kompliziert zu machen, sondern so, dass es auch handhabbar ist ähm, für für die Banken. Das gilt ähm, für die Kleinen ähm, wie für die Großen. Ähm, vielleicht zu, den, zu dem Thema Klein und Groß. Ähm, bei bestimmten Sachen ist meines Erachtens dieses Thema der ähm, Verhältnismäßigkeit absolut angebracht. Unser Wunsch als Vertreter der Großbank wäre natürlich auch, dass bei manchen Sachen sollten immer auch die gleichen Regelungen gelten weil ähm, da darf man dann auch nicht vergessen, dass wir ähm, eben zum Teil eben auch im Wettbewerb stehen Im Wettbewerb und dass draußen. unsere Kunden doch ähm, zum Teil echtes Unverständnis haben, dass wir mit bestimmten Anforderungen rausgehen ähm, und die dann sagen und ähm, die nächste Bank, die ähm, bei uns ankommt, hat es nicht, ähm, was es auch nicht einfacher macht. Also von daher da wäre meine ähm, Plädoyer schon auch immer gut zu differenzieren, bei welchen Regelungen man zwischen klein und groß unterscheiden muss und bei welchen nicht. Ja. Die Kommission hat sich bislang gedrückt, klar festzulegen, gibt es nun einen Abschlag auf grüne Finanzierung oder einen Aufschlag auf braune. Ist das richtig aus Ihrer Sicht oder würden Sie sich hier wünschen, dass es doch klare Vorgaben oder klarere Vorgaben gäbe Also aus meiner Sicht sind wir da noch überhaupt nicht so weit. Da würde okay. ich mal sagen, müssen die Diskussionen auch deutlich weitergehen und auch das Bild sich weiter festsetzen, was können wir eigentlich machen, wie können wir es machen. Ich, ich fände es total verfrüht, das jetzt zu tun. gut Genau, ich, Sie gucken auch schon auf die Uhr, Sie haben nämlich gesagt, Sie müssen alle pünktlich weg. Einen, Herr Färber, Herr Simon, Frage an Sie noch, Digitalisierung, mit einem Wort will ich es erwähnen. Ähm, reicht der Instrumentenkasten, den der Gesetzgeber im Moment hat, aus, es gibt ganz viele Diskussionen um Steuer und solche Dinge, aber jetzt mal, reicht der Instrumentenkasten aus, um künftig einen guten, einen vernünftigen, einen richtigen Umgang von Innovationen, und Risiko zu gewährleisten oder muss hier deutlich nachgebessert werden. Also kann man all das erfassen, was künftig riskant sein kann mit dem heutigen Rahmen, oder brauchen wir hier deutlich andere Regeln? Natürlich auch mit Blick auf die großen Grafas. Herr Simon nickt, dann schön, dass also ich ihr das macht. Regulierung passt sich ja immer den Verhältnissen an. Insofern wird man nie sagen können, das reicht jetzt auf alle Ewigkeit. Egal, welche Entwicklung an dieser Stelle kommt. Und wenn Sie Digitalisierung sprechen, das ist ein riesenbreites ja, oder Feld. Oder Aber ich möchte nur ein Stichwort, äh, riesen. Ja, so, jetzt stellen wir nur ein, ein uh, Stichwort ebenfalls, wie Sie sagen, mit zwei Worten in den Raum. Blockchain und gestern ja. Kryptowertpapier erstes mhm. direkt gehandelt. So. Das ist eine riesige Chance, wenn wir es nicht zu viel Regulierung kaputt machen, aber wir müssen es auch in die richtigen Bahnen lenken. Also werden wir zum Beispiel in diesem Bereich durchaus Regulierung äh, brauchen, aber es muss gute Regulierung ja. sein, die äh, Sorge dafür trägt, Und dass wir in Europa abhören, nicht in den, ins Hintertreffen kommen ja. im Vergleich zu den USA beispielsweise. Also zunächst mal haben wir ja mit der PSD2 versucht ein okay. Level-Playing Field zu schaffen. Äh, Banken stöhnen, die äh, Fintechs stöhnen auch, also haben wir es wohl gleich gerecht getroffen. <lacht> <lacht> Ja nein, es ist ein Level-Playing-Field und und darum ging es. Und, und die PSD2 hat damit durchaus Dinge ermöglicht, aber hat auch die Rechte der Banken gesichert für den Verbraucher, den Datenschutz. Ich will mal nur darauf hinweisen, Alibaba Bank ist eine der erfolgreichsten Banken ja. mittlerweile, die ihre Kunden so durchleuchtet, so brutal durchleuchtet, dass sie Risikoprofile machen können, wie ich es nicht will, dass es in der EU je möglich ist. Nur mal so ein Problem auch zu beschreiben, Stichwort äh, Datenschutz und Umgang mit Daten, die einer Bank über Finanzverhalten auch zur Verfügung stehen. Also da müssen wir schon auch einen europäischen Weg finden, äh, äh, wo wir uns nicht überrollen lassen dürfen, was von anderen Seiten kommt. Und äh, bei dem ganzen Bereich Tokens, Kryptowährungen, sage ich Ihnen ganz offen, die gehören eigentlich in die Schublade äh, äh, Finanzinstrumente rein, damit sie Mindestanforderungen an Verbraucherschutz, Mindestanforderungen an Information, wer steckt dahinter, was ist das Geschäftsmodell und auch Mindestanforderungen, was die Umtauschbarkeit betrifft, erfüllen. Weil es ist leicht, reales Geld in Kryptowährungen zu investieren. Es ist sehr schwer, Kryptowährungen wieder in reales Geld zu transformieren. Und ich denke, das sind drei Mindestanforderungen, die müssen einfach erfüllt sein. Und da sind wir mit der Kommission in Gesprächen dahin zu kommen. Herr Hoffmann hat sich schnell noch gemeldet. Ja, ganz, ganz, ganz, äh, ganz kurz bitte, genau. Herr äh, Professor Wörmerling hat ja heute Morgen geschimpft. gesagt, äh, Fintechs sollen künftig nicht mehr als äh, Aliens äh, angesehen werden. Ich glaube, das ist jetzt schon erreicht. Äh, aber wo wir eine offene Flanke haben, äh, sind, ist der Zugang zu Plattformen. Unter dem Stichwort Open Banking, finde ich, brauchen wir eine weitere Diskussion. Wir brauchen eine Diskussion, wenn die Banken ihre PSD2-Schnittstelle öffnen für alle möglichen Anbieter. Wieso... Müssen nicht auch große andere Anbieter wie Amazon, Google, Netflix, Facebook und so weiter ihre Schnittstellen für die Banken öffnen? Diese Diskussion, glaube ich, die steht uns Europa noch bevor. Ein ganz bisschen zu früh. Ich nehme mit, wir müssen einen europäischen Weg finden. Man kann ihn gemeinsam finden. Und ich sage, liebe Frau Orlob, meine Herren, herzliches Dankeschön.